Tagesdosis. <lacht> es ist lustig, also das RKI wirklich, das beruhigt uns, aber es beruhigt immer nur die Falschen, also die, die wir lesen können. Ich habe von Jobby DR oder Dr. Jobby einen Hinweis bekommen, echt krass, das Intensivbettenregister wird bei MS gehostet. Ich bin mal da drauf gegangen, aber ich mache mal eine andere Vorbemerkung. Guckt euch das mal an. Dieses Video hier heißt aktueller Tagesreport des RKI mit den Daten des DIVI. Ähm, es ihr erinnert euch hoffentlich und ich werde hier oben nochmal verlinken. Hier oben, hier in diesem Bereich. Geht mal mit dem Finger beim Handy äh, da drauf. Ich werde es dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Wir hatten doch die Rosenheim-Cops, äh, die da gesagt haben, wir haben null Patienten auf Intensiv mit Corona. Und wir haben null Corona-Patienten an einem Beatmungsgerät, sagt Google, Pressesprecher Stadt Rosenheim. Es gebe eine völlig überdrehte Einschätzung der tatsächlichen Lage durch die Medien, sagte er. Jetzt habe ich mal aus der Karte das DIVI Rosenheim, die Stadt Rosenheim, rausgeholt. Und wir kommen da mal drauf, was das alles bedeutet. Die Stadt habe ich nochmal groß kopiert und neben eine Farbvergleichsskala gelegt. Ja, wenn die bei Null anfängt mit hellblau, dann sieht Rosenheim so aus, als wenn sie welche hätten. Na gut. Ja, äh, DIVI-Register. Auf der Webseite, ich komme dann gleich zu dem anderen Ding, auf der Webseite steht dann, das Register ermöglicht in der Pandemie, ich muss mal sehen, ob ich hier noch einen Link dafür ankriege, Pandemie, das Wort muss geklärt werden. Also es werden Fremdwörter missbraucht, Wahnsinn, und darüber hinaus Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung im regionalen und zeitlichen Vergleich zu erkennen. Damit schafft das Divi-Intensivregister eine wertvolle Grundlage zur Reaktion und zur datengestützten Handlungssteuerung in Echtzeit seit April 2020. Sehr wertvoll. Ja, es wird sich auch mittlerweile ein bisschen drauf bezogen. Es wird noch spannend. Ich mache heute noch ein zweites Video. Da werdet ihr sehen, wie sich darauf bezogen wird. Und zwar, hm, na, mal sehen. So, dann, wenn man sich dann durchklickt, kommt man zu diesem Tagesreport. Wobei, wie gesagt, der Link, der, den hat mir der Jobby-Doktor hier, hat er mir direkt gesandt. Und ich habe dieses, das ist dieses Dokument, ich habe das mal ein bisschen verarbeitet und bearbeitet und mal ein bisschen gelesen. So, da steht doch tatsächlich, ähm, 2061 Fälle sind in äh, intensivmedizinischer Behandlung, davon invasiv beantwortet über die Hälfte. Äh, was mir ein bisschen negativ auffiel, solche Prozentzahlen, die werden ausgerechnet, das Rot habe ich gemacht, die werden ausgerechnet daneben geschrieben. Prozent ne, von 100, das ist ja also eine relative Zahl, sodass man eine Dimension erkennt. Und gesamt mit abgeschlossener Behandlung 21.000. Was wollen wir mit dieser Zahl? Was hat es damit zu tun, dass im Moment so und so viele Leute auf der Intensivstation liegen? Und das sind immerhin davon verstorben 23 Prozent ja, von denen hier. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Achso, äh, falls ihr solche Sachen hier sucht, hier was Low Care, High Care und ECMO heißt, äh, kann man das ganz schön herausbekommen. Da kann man sich dann bei den Frequently Asked Questions äh, beim Punkt 2 durchklicken und da wird das nochmal erklärt. Unterm Strich, also Low Care ist nicht ganz so schlimm, High Care, volle Beatmung und ECMO ist dann sogar äh, das Sauerstoffangereichertes Blut in den Körper gebracht wird. So, und wenn ich jetzt mal sage, 2061, derzeit, ne, das ist ja aktuell, das ist von heute Mittag, durch 83 Millionen, dann komme ich auf 0,2%. 0,2%, die überhaupt behandelt werden. Und äh, wie das alles sich zusammensetzt, wissen wir ja. Und wenn ich jetzt die Todesfälle noch dazu nehme, ne, die Verstorbenen, die wegen der Beatmung, oder heute diese 82 hier, die, äh, pardon, das war die Veränderung, die davon gestorben sind, ach, dann macht diese Zahl überhaupt keinen Sinn mehr. Also, wie gesagt, das zur Gefährlichkeit, das beruhigt mich doch. Und jetzt heißt es ja immer wieder in den Nachrichten, Mensch, ja, wir müssen aufpassen, dass unsere Kapazitäten nicht überlastet werden. Das war April hier, 2800 noch was, jetzt haben wir 2000. Und wenn ich jetzt wieder, jetzt gehe ich gleich auf die Stadt Rosenheim, und wenn ich jetzt aber wieder die vielen Mediziner, die einfach so aus der, Lameng herausmelden, Leute, wir haben keine, hier ist nichts, hier war nichts. Wenn ich das sehe, dann sage ich mir, naja, zwar ein bisschen komisch dargestellt, was Divi macht. Ne? Man kann es ja also alles ein bisschen dramatisieren, aber unterm Strich ist nichts passiert. Können wir uns doch wohlfühlen. Machen wir auch, sollten bloß die anderen auch tun. Und nicht vor Schreck überall mit solchen komischen Gesichtsdingern rumrennen. So, jetzt gucken wir mal. Hier, hier unten ist Rosenheim, das habe ich daneben kopiert. Das können wir mal ganz groß angucken. Hier. Pardon, jetzt ist irgendwas passiert. Ne, das wollte ich nicht. So, und jetzt gucken wir uns das mal ganz, äh, ziemlich vergrößert an. Ich finde das ein bisschen seltsam. Es gibt nämlich Fälle, die gar keine sind, wo überhaupt nichts ist. Und wenn ich hier 0,0 gleich schon mal blau mache, dann sieht doch die ganze Karte aus, ohne dass jemand da wirklich auf der Station liegt, als wenn es gefährlich wäre. Und dann gibt es auch oh, 0,5, die Belegung, Covid-19-Patienten pro ITS-Bett. Also, jedes... Zweite Wette ist belegt, hier in solchen Landkreisen. Ich weiß jetzt nicht, wo das ungefähr ist. Klar, irgendwo im Norden von Bayern. Es könnte irgendwo hier, hm, hm, was weiß ich. Hier ist wohl Nürnberg ungefähr. Könnte auch Würzburg sein. Ist egal. Leute, man kann es übertreiben. Und dieses Übertreiben, das sehen wir ja tagtäglich. Ne? Also hier, wenn man sich die Karte anguckt, hier ist überhaupt keiner. Das ist hier nochmal erklärt. Ohne Meldungen in Grau. Ist hier überhaupt jemand grau? Ne, die melden alle fleißig und ohne Covid-19-Fälle auf Intensivstationen. Weiß. Also hier haben wir überhaupt keine. In dem ganzen Landkreis ist keiner. Und in der Stadt ist auch keiner, aber das kann man ja, wenn man will, ne, kann man das ja auch hellblau machen. Mensch. Leute, macht was. Macht was, damit das Zeug aufhört. Ich habe keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß, sich andauernd gegen die äh, Unwissenden da zu behaupten und denen da noch was zu erklären, aber trotzdem, wir müssen es machen. Also bleibt dran, bis zum nächsten Video, das wird dann später kommen. Ich warte nämlich noch auf ein bestimmtes Ereignis und dann melde ich mich hier nochmal. Habt einen schönen Abend, bis dahin, bis zum nächsten Video, macht was, macht's gut, bis dann, tschüss.